Hallo meine Pokéfreunde und Pokenenten zu dieser kleinen Review oder was auch immer das hier wird. Ähm, wir spielen heute mal so ein paar Minuten oder mehr Donkey Kong Arcade oder auch Donkey Kong Classic oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Ähm, wir spielen hier die NES-Version, ist heute eigentlich klar sowieso, ich habe jetzt keine Arcade oder so. Und ja, ich werde mal so ein bisschen über das Spiel erzählen, wenn wir anfangen. Also würde ich mal sagen, fangen wir mal los, ne? Fangen wir mal los, ja. Das war toll, ja. Auf jeden Fall, fangen wir an. Du, du, du, du, du. Das eigentliche Prinzip des Spiels ist, dass wir nach oben gehen, dass, dass wir, dass wir ähm, gegen guncom kämpfen, das ist Donkey Kong da oben, der sah damals noch anders aus, äh, der seine Fässer auf uns schmeißt, damit wir nicht nach zu, zu wir nicht Pauline retten, weil er hat sie halt gestohlen, so wie Bowser Peach heutzutage stiehlt oder kidnapped oder wie auch immer, wie ihr es sagen wollt, ist mir eigentlich egal. Und wir müssen einfach über die Fässer äh, springen, wenn die uns in den Weg kommen. Und ja... Pauline, das kam das erste Mal in diesem Spiel. Viele kennen die ja aus Mal Odyssey, weil die da ja wieder auftaucht. Und da haben wir die erste Stage schon geschafft. Hier sollte jetzt normalerweise die zweite Stage kommen. Allerdings, in all den Roms, die ich gesucht, die ich gefunden habe und nachgeguckt habe, da kam die irgendwie gar nicht vor. Ich kann euch mal zeigen, wie es im Arcade aussah. Da gab es es auf jeden Fall, ähm, die Stage. Ich mochte sie nicht, ich mag sie immer noch nicht. Und ich finde sie ziemlich schwer. Schwieriger als diese Stage, auch wenn sie ziemlich schwer ist. Und. Was kann ich denn dazu sagen? Ähm, ich habe ich hab auf meinem 3DS, habe ich mir das Spiel gekauft, für 5 Euro war es. 5 Euro ist ein bisschen viel für so ein Spiel, aber okay. Und da hatte ich die Stage irgendwie aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, wieso, aber ja. Gut, aber hier sind wir an so der Stage. Ähm, es gibt hier Items von P äh, Pauline, sowas wie der Schirm zum Beispiel. Manchmal sammelt man, sammelt Mario die nicht auf, dann muss man einfach mehrmals hier so hin und her wackeln, damit er die auch sammelt. Und habe ich schon erzählt eigentlich, dass Mario Glasbeine hat? Oh, se se seht ihr? Seht ihr, so sterbe ich auch schon. Mach einfach fucking Glasbeine. Das, das ist nervig in dem Spiel. Aber ja, in den späteren später hat er dann seine Operation bekommen, da er dann keine Glasbeine hat. Oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht, ich wollte cool sein. Tut mir leid. Äh, ich werde auch demnächst ähm, die anderen zwei, te zwei Teile machen. In der Spiel hätte noch zwei weitere Teile: Donkey Kong Junior, was noch bekannt war, und Donkey Kong 3, was nicht so bekannt ist. Weil die danach auch aufgehört haben mit den Spielen. Aber die Trampoline, die kann ich mir gleich mal erklären. Oh, die Tasche, oh geil. Punkte geiern. Oh warte. Ah, oh, das ist gerade noch Feuer. Ich will die Punkte. Ich will die Punkte geiern. Ach, geh doch weg. Ach, dann, dann, dann, leck mich. Übrigens, wenn ihr hier steht, dann kriegt ihr niemals getroffen. Äh, die Trampoline, die haben, äh, die haben zwei verschiedene Patterns, wie immer. Ähm, und am besten. Jetzt! Glaube ich, ja, yes. und da haben wir die letzte Stage in der Stage, die ist eigentlich ziemlich einfach, ähm, außer dass da Feuer da überall ist. Wir müssen hier rüber. Übrigens bin ich der Einzige, dem der das aufgefallen ist, dass es dass die Feuer also ich hatte gerade das Gefühl, dass das Feuer ganz anders aussah als im letzten Level. Ähm, ja, okay, und wir haben hier übrigens einen Hammer, den benutze ich irgendwie gar nicht. den kann ich mal zeigen. Mit dem müssen wir unbesiegbar für eine kurze Zeit. Wir können aber nichts machen, können nicht springen oder sonst was. Damit können wir uns einfach nur verteidigen. Und, ähm, ja. Bitte, bitte. Als ob! Oh Gott! Als ob! Okay. Ich muss mich immer wieder mal so ein bisschen konzentrieren, aber das sollte man verstehen können. Hoffe ich. Wie jetzt hier nicht wieder totale rüber kommen rüberkommen. Jemand, wie, wie das Spiel noch nie gespielt hat, dass er erst einmal mit euch spielte, nee. Und damit haben wir das Spiel auch schon durch. Yeah. Wir haben Pauline gerettet. Allerdings kann man das Spiel jetzt nochmal von vorne spielen. Und Punkte geiern. Genauso wie im Arcade. Und das machen wir jetzt auch ein bisschen. Bis wir Game Over gehen, würde ich sagen. Und ja, ich, ich versuche mal jetzt mal so ein bisschen gut zu sein. also äh, ein bisschen gut zu sein, genau. Nee, ich versuche jetzt mal so ein bisschen, so eine Art... Äh, oder sowas zu erreichen. Hier für das äh, Let's Play. Let's Play, genau. Wie äh, auch immer. Ich weiß gar nicht, wie das heißen wird. würde äh, So eine Review, weiß ich nicht. Weil eine Review ist ja ganz, eigentlich ganz anders aufgebaut. Aha. Ich habe Angst, weil... Das ist random, ob die jetzt runterklettern, die, die Fässer. Oder nicht. Und ich will nichts riskieren. Oh, Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, die knapp. Hopp. Und... Und da haben wir sind wir auch schon durch Ja geil, ja geil, Weil das Stage wäre ich eh wahrscheinlich nur äh, trial and error Zumindest für, für mich, weil ich kann die Sage einfach nicht das die weiter Diese Sage, die habe ich jetzt äh, ziemlich gut drauf. Ich hatte da früher auch meine Probleme mit und Oh, ich hab gerade, ich will sterben. Ich hatte auf jeden Fall mit der Stage meine Probleme damals, aber jetzt geht's eigentlich voll klar Oh nein, was mach ich denn? Tut mir leid, das war ziemlich, ziemlich dumm von mir. Jetzt haben wir unseren Nuller ab. Geil. Hab ich eigentlich schon gesagt, wie man one bekommt? Ähm, nicht, oder? Ähm, man kann sie nicht bekommen. Da, da habt ihr eure Erklärung. Ach, jetzt ob! Ach, Mann, oh. Da sind wir Game Over. Komm, ich würde sagen, wir machen noch nochmal einen, einen Versuch. Und jetzt konzentriere ich mich mal. werden wenig weniger kommentieren und gut sein. Ungefähr so. Ja. Also ich würde es auf jeden Fall erraten. also ich würde auf jeden Fall empfehlen, das Spiel auch mal zu spielen. ja. Weil schon ziemlich cool ist, wie ich finde. Kannst du runter? Ne, kommt nicht runter. Und yes, nice, okay. Timing, nice. Donkey Kong sah damals ziemlich anders aus, also komisch aus. Ähm, viele sagen ja auch, ähm, dass dieser Donkey Kong hier Cranky ist, das glaube ich persönlich auch, ehrlich gesagt, dass das hier eher Cranky ist. Wir sagen ja auch, nach Cranky kam auch noch ähm, so ein anderer Donkey Kong, so ein schwarzer oder was auch immer, also äh, mit schwarzen Fällen ich natürlich. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Also also vom Game Boy halt dieser eine, keine Ahnung. Äh, es gibt viele Theorien, ob das jetzt, welcher Donkey Kong das jetzt ist, ob das der echte ist oder nicht. Kann das Feuer mal bitte weggehen, bitte. Hau ab. Kusch. Dankeschön. Bitte geh jetzt nicht um mich. Ich will Punkte geiern. Bitte. Aber oh ich will Punkte geiern. Bitte. Ja. Yes. Punkte. Oh, geil. Achievement unlocked, Alter. Punkte geiern. Oh, das war zu spät, oder? Oh, nee. War es gar nicht. War es gar nicht. Nein. Na, mal die letzte stage. Soweit ich weiß, geht es nach oben, äh, oben ähm, rechts. Seht ihr übrigens, ähm, M sind die Leben. Bonus ist halt, wenn man schnell genug ist, kriegt man einen Bonus. Und das L ist halt die Level. Das Level, was man gerade ist. Wie oft man das durchgespielt hat. Nach neun, soweit ich weiß, kommen die Buchstaben. Ich habe noch nie herausgefunden, was nach den Buchstaben kommt. Aber ich... Na, ich ja, ich bin aber schon bei L, glaube ich, oder so, beim 3DS, weil ich suche das halt so ein bisschen. Aber ich kann euch sagen, das wird ziemlich, ziemlich schwierig danach. Das ist richtig schwierig. Okay, nice. Und da haben wir es auch nochmal durch. Hui! <lacht> ja, yeah, yeah, yeah, yeah, geil, haben sie zum 5000 Mal gerettet? Nice. Was könnte ich sonst noch zum Spiel sagen? Ich benutze die Hammer eigentlich ähm, nur manchmal. Ähm, und nein, man kann hier nicht ganz am Rand dahin gehen und dann hochspringen. Hier, das geht nicht. Das ist hier nur für die Fässer. das Man kann ja nicht hoch. Oh, ich nehme mal den Hammer. Oh! Ach als ob, als ob das schon. Seht ihr? Das, das stirbt bei einem Meter runterspringen. Bei einem halben Meter. Oder sagen wir so, es mal, bei fast einem Meter. Da ist ja doch alles okay. ist ein ganz leichter Aufprall. So. Aber dann ein ganzer Meter. Digga, das ist viel zu übertrieben. Das ist ja nicht mein normaler Mensch durch, Alter. Übertreibt man nicht. Oh, Alter! Ob... Ach! So was muss man halt auch bedenken, dass sowas passieren kann. Ja, ich glaube, glaub, ich passe nicht mehr so viel auf. Ach, übrigens, wenn ihr ins Öl geht, dann glaube ich stirbt ja auch aus dem Öl. Aus dem Öl kommt auch ähm, so ein Feuer raus. Das verfolgt euch dann, wenn ihr äh, zu langsam seid. Also es ist ziemlich langsam. Also... My, also ich habe es noch nie erlebt, dass es zu mir kam. Also so langsam war ich noch nie. Aber ich, es kann vorkommen. Ihr seht ja, das Feuer, das kommt ja schon. Wenn ihr zu so langsam seid, dann... Ich das Feuer umbringen. Oh, okay, okay, okay, nice, nice, nice. Ich hasse es, wenn Donkey Kong einfach so quer durch den Bildschirm irgendwelche Fässer ähm, rumschmeißt. Weil ich, ich persönlich kann es jetzt überhaupt nicht predikten, wann das kommt oder welchen Pattern. Ich habe einfach keine Ahnung. Und yeah, nice, nice. Mein Ziel ist jetzt noch versuchen, das Spiel nochmal durchzuspielen. Yeah. Und ich hier eh schon bei der zweiten Stage gestorben. Ich finde es auch gar nicht schlimm, dass wir die zweite Stage nicht haben, weil die Aids. Eh die, die will niemand sehen. Die ist, also, vielleicht wollten die sehen, aber niemand will sie spielen, das kann ich sagen. Das ist einfach nur luck basierend finde ich. Zumindest für mich. Vielleicht bin ich einfach nur sch zu schlecht in der Stage. Kann, kann auch gut sein wie das Feuer kommt jetzt auch. Ich wollte schon sagen, wer. Oh, du, du, du, du, du. Und jetzt. Oder, oder? Oh, ich wollte schon sagen, Alter. Wer das andere Paar dann gekommen, wäre welches es Und jetzt kommen wir. Lass mal versuchen. Der Hammer, soweit ich weiß, kann auch in Smash Ja, natürlich kann man in Smash Bros. auch wieder. Das ist jetzt ein ziemlich cooler, ähm, ziemlich cooles Alt Item. Oh Gott, das Feuer. Ich finde es ja lustig, dass da einfach das Feuer äh, bei DK ist. Aber es juckt ihn einfach nicht. Ja gut, es, äh, das sind auch seine Gegner. Keine Ahnung. Ich habe auch eh keine Ahnung, wie das eigentlich passieren konnte. Warum kämpfen die jetzt? Also also doch, klar. Also. Ha, es ist schwer zu erklären, wie ich das meine. Und ich glaube, ich bin gef... Ich glaube, ich bin hier geflaxt. Kann das sein? Ja, bin ich. Runter, runter, runter, wir gehen Umweg, wir gehen Umweg. Ey, die kommt von allen Seiten. Hier hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch. Nach da, nach da, nach da, nach da. Hoch, hoch, hoch, hoch. Fuck. Kommt doch, nein. Ja, nice. Geh nach oben. Bam. Ähm. Komm runter, komm runter, bro. Bro, komm runter. Ja, find ich gut, find ich gut. Alles klar. Yes! Oh, uh, besser als bei meinem Testrun. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel so fandet. Oder auf welcher Konsole ihr das hattet. Es gab es ja auf Atari und sonst noch was. Es gab es auf vielen Konsolen, weiß ich. Ja, bei, bei solchen Spielen zum Beispiel, gibt es auch viele Ports. Aber ich kann gerade echt nicht sagen, auf welchen Konsolen es war. Ich weiß auf jeden Fall, auf Atari gab es das auch. Das kann ich euch sagen. Mehr weiß ich nicht. Ach, ach, meh. He, he. So, was ich jetzt gesehen habe, habe ich jetzt, hab jetzt gerade eine One-Up bekommen, dadurch, dass ich das Spiel durchgespielt habe. Also einmal durchgemacht habe. Wenn ja, dann wisst ihr ja jetzt Bescheid. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, kann sein. Kann man ja ein Video wieder sehen, wenn man rückspult, spult, ja. Wird dann wird er wahrscheinlich so sein, ne? Okay, okay, nice. Ich hab drauf gehofft, dass es nicht äh, runtergeht. geht. Komm, weg mit dir. Ach, als ob die jetzt alle runtergehen! Wollte schon sagen, komm, hör mal auf, DK. Schmeiß mal so quer hin, damit du... Oder oder so. Oh, okay, okay, okay, nice, nice, nice, nice. Und durch. ja, ja, ja, ja, ja. Die Folge ist jetzt ein bisschen länger als erwartet, aber... Ist doch kein Problem, wir können ja bis zu 20 Minuten machen. Werden wir nicht, sag ich euch, werden wir nicht, aber könnten wir. Und hopp. Hui, yeah, hui. Ich, ich, hab, ich weiß immer noch nicht, warum Mario in diesem Spiel blau ist. Ich meine, es sieht cool aus, klar, aber ich, ich kann doch nur sagen, früher, also er war eigentlich geplant, dass das ja, hier ähm, King Kong ist und man und ist ja als, äh, dieser, ähm, als Propai, glaube ich, heißt er. Ich, ich weiß es nicht, ich hatte das nie geguckt. Ähm. Und das sollte eigentlich Propai sein und da sollte eigentlich gegen King Kong kämpfen. Und seine Freundin halt retten, aber. Ja, Copyright-Gründe und so, kennt man ja. Und ja. Das ist dann der Grund, warum das nicht gemacht wurde! Oh, das war knapp, Gut, welches, welches ich, jetzt, wenn ich jetzt schaffe? Okay, das ist jetzt die Session ich auf. hm, ja yeah, okay. Hey. Vielleicht hab, weißt, wisst ihr ja noch, welchen Highschool ihr habtet, hattet. Wenn ja, dann würde mich das wirklich interessieren, wie gut ihr eigentlich seid. Oder halt ohne Safe States, wie gut ihr seid. Ach, als ob! Ach, Mann, der hat mich ausgetrickst. Naja, wie auch immer. Ich hoffe, euch hat das diese kleine Showcase, wie auch immer, ähm, gefallen. Wenn ihr ja, dann lasst doch gerne ein äh, Like da und ihr könnt auch gerne einen Kommentar schreiben. Ähm, Abo ist auch sehr gerne gesehen und die Glück anscheinend, damit nichts mehr verpasst. Haut rein, Leute, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!